Kurz erklärt, Trojaner Die Begriffe trojanisches Pferd oder kurz Trojaner stammen aus der griechischen Sagenwelt. Bei der Belagerung Trojas gelangten griechische Soldaten versteckt in einem holzernen Pferd in die Stadt. Getarnt als Geschenk der Griechen konnten diese letztendlich die Stadt von innen einnehmen. Auf die gleiche Weise funktioniert ein Trojaner auf dem Computer. Hier handelt es sich aber um ein Computerprogramm, die sogenannte Malware. Sie gelangt versteckt und unerkannt auf den Computer und führt eine nicht genannte Funktion aus. Die Funktion kann durchaus schädlich sein und zum Beispiel die Daten des Computers ausspionieren. Der Trojaner kann mit einer verfremdeten Bezeichnung, beispielsweise über Downloads oder einen fremden USB-Stick, auf den Computer gelangen.